Ich bin jetzt hier in Winterberg. Es ist jetzt äh, 10.52 Uhr. Diese Etappe jetzt hier von Winterberg nur bis Meschede. Zuerst geht es jetzt mal zur Ruhrquelle. Ja, wie schon gesagt, jetzt geht es erst mal Richtung Ruhrquelle. Und hier biege ich auch schon ab. Eigentlich geht der Radweg hier geradeaus weiter. Das geht dann über den Berg, den Ruhrkopf, gerade eben war noch das Schild, der Fahrradweg hinweispfeil. Aber ich wollte das nicht fahren, weil mir das von den Höhenmetern eigentlich zu hoch ist. Ja, dafür muss ich hier ein bisschen abseits neben der Landstraße langfahren. Aber ihr seht ja, das ist relativ schön und auch unproblematisch. Ja, hier muss ich die besagte Landstraße jetzt wieder queren, um jetzt zur Ruhrquelle zu gelangen. Ja, hier dachte ich, hm, jetzt kommst du irgendwie auf ein Privatgelände. Aber dem war wohl nicht so. Hier ist äh, wohl ein Ski- oder Rodelhang... Und, äh, dazu gehöre ich auch die Gastronomie. Ja hier geht es jetzt weiter Richtung Ruhrquelle und schon... Ja hier queren wir jetzt die Ruhr. Genau da, da bin ich jetzt tatsächlich durch die Ruhr gefahren. Ja das kann man hier noch. <lacht> Unglaublich. Ja, jetzt bin ich hier an der offiziellen Ruhrquelle wohl. Das ist hier so ein kleines Rundell. Ich glaube die eigentliche Quelle ist noch ein bisschen weiter Richtung Ruhrkopf. Der ist dann noch ein bisschen höher und um euch das mal von oben zeigen zu können, habe ich natürlich hier mal meine Drohne gestartet. Ja und nun genießt einfach mal die Aufnahmen. Ja das ist jetzt die, dieses Ruhrquellrundell von oben und hinter diesen Baumspitzen was gerade eingeblendet war liegt Winterberg und da gerade ein Ortsteil von Winterberg. Ja und ihr seht hier sind einige 600 700 Meter Eher 700 Meter hohe Bergleins, fast 800 Meter schon. Ja, in die Richtung müsste auch so in etwa ähm, das Upland liegen. Und da sind ja durchaus ähm, wirklich einige 800er. Ja, Wie ihr seht, das grüne Auto, das sind Arbeiter, die hier die Quelle pflegen. Vermutlich im Auftrag der, des Städtchens Winterberg. So, die Drohne ist gelandet und da das dort recht laut war, habe ich mich dann schnell von dann gemacht. Einmal wieder über die Ruhr. Ja, so sieht das aus. Tja. Ja, jetzt geht's zurück auf den Ruhrtalradweg. Jetzt äh, sind wir hier wieder auf Kurs. Weil, wie gesagt, ich habe ja nur eine Stichstrecke gemacht in Richtung Quelle ja meine frau sagt das wären wohl die blauen bläulichen pflänzchen wären die da blühen wäre wohl ehrenpreis okay ich denke mal das könnte gut stimmen ich habe es mal in google äh, mehr angeschaut aber es sah wirklich sehr schön aus und ihr seht ja landschaftlich ist das einfach ganz toll Jo, ich hoffe ihr seht. Hier haben die Kühe noch richtig gut. Genau, die können da auf riesigen, großen Wiesen in Ruhe grasen und weiden. Ja, jetzt sind wir hier schon bei Niedersfeld, so heißt das kleine Örtchen. Und so wie ich das gesehen habe, gibt es hier wohl auch eine gokart bahn und eine indoor ein indoor spielplatz das war der gerade rechts und die gokart bahn die war dahinter ja hier müsste ich mal wieder ein bisschen wimmeln weil manche leute ja doch ein bisschen da ja, nicht unbedingt denken dass von hinten auch noch leute kommen so niedersfeld das war das örtchen niedersfeld also die der urteil ist ja doch relativ oft sehr abseits von der hauptstraße ja wie man sieht hier gibt es den Ruhrverband. Kläranlage 101 Winterberg Niedersfeld. Okay, weiter geht's. Genau. Auf ja, hier queren wir mal eben die B480. Und es geht auch über die Ruhr. Und wir folgen der Ruhr jetzt auf der rechten Seite. Ja, das, ähm, was man noch sagen kann zur Ruhr, die ist äh, 219,3 Kilometer lang. Und ist. Äh, der rechte und östlichere Nebenfluss des Rheins in Nordrhein-Westfalen. Ja, der Fluss verläuft über rund 124 Kilometer auf dem Gebiet des Regionalverbands Ruhr. Ja, wie wir gerade schon gehört haben bzw. gesehen haben, war ich ja da in den Kläranlagen. Ja, wo sind wir hier? Das müsste jetzt Straße. Assinghausen sein. Ich habe diese Durchfahrt dann doch mal ein bisschen länger gelassen, weil da ja doch schöne alte Fachwerkhäuser alt waren. Sie glaube ich nicht. Ja, hier müssen wir wieder die. Die 480 queren und wir wechseln jetzt wieder auf die linke seite der ruhr und ja das bild habe ich dieses äh, stückchen videofilm habe ich hier drin gelassen weil ich dachte hm, das könnte jetzt auch in den alpen sein ein almhäuschen <lacht> ja so kam mir der gedanke Ja, hier geht es denn auch gut bergab und im Grunde genommen roll' ich jetzt hier an dieser Stelle. Ähm, da ist jetzt die die B480 und die L742 stoßen hier zusammen. Und von links kam jetzt eigentlich auch der Neger, so heißt der äh, Fluss an dieser Stelle hier, wie gesagt, wo der Bahnübergang ist, da fließt der Neger in die Ruhr. Gut, ähm, die Ruhr hätte auch Neger heißen können. Aber gut, äh, wenn ich mich nicht recht erinnere, äh, dann ist es so, dass man immer den längsten Fluss bis zur Quelle, äh, der ist dann auch der Namensgeber so denn also eben Ruhr und nicht Neger. Ja hier sind wir am Stausee Olsberg und wenn man hier dem Radweg, dem Ruhrtalradweg folgt dann steuert man geradewegs auf diese Eisdiele zu. Übrigens rechts davon auf der anderen Straßenseite ist auch ein schönes äh, Café mit Konditorei bzw. Café Konditorei hatte übrigens jetzt auch schon offen, also ich habe da jemanden draußen sitzen sehen. Ja jetzt geht es hier durch eine schöne Parkanlage, äh, durch Olsberg. zur linken ist eigentlich jetzt der, die Ruhr, ähm, ich muss allerdings sagen, jetzt kann man sie ja auch mal sehen, ähm, aber die ganzen Stücke davor hat man sie eigentlich kaum gesehen, man hat sie höchstens mal gequert. Ja, an dieser Stelle jetzt hier, ähm, da mache ich einen Abstecher von dem offiziellen Ruhrtalradweg. Das ist ähm, eigentlich am Ortsausgang von Olsberg, dort wo die B480 dann eine, eine Nebenstrecke hat, hier an dieser Stelle, weil dort nämlich die neue äh, Brücke gebaut worden ist, die dann oben zur Autobahn führt. Nennt sich B480N. Ja, damit eben die Leute allgemein auch schön schnell in die in das Wintergebiet von Winterberg gelangen können. Ja, und das Ganze zeige ich euch jetzt mal von oben. Hab dann mal wieder meine Drohne fliegen lassen. Ja, hier besagte Brücke, die dann hier über das Ruhrtal verläuft. Hier nochmal der Blick in Richtung Süden, Richtung Winterberg, also von dort, wo ich gekommen bin. Jetzt äh, schwenke ich Richtung Norden langsam, der dem Brückenviadukt folgend. Ja, und jetzt ist der Blick Richtung Norden und ganz da oben hinten, da seht ihr dann die Brücke von der A46, ist das? Ja, und jetzt sind wir schon im Blick Richtung Westen und die braunen Würste, die da liegen, das sind alles Baumstämme. Ich habe mich gewundert, als ich die Aufnahmen zu Hause angesehen habe, aber auch schon während ich da die Drohne fliegen lassen, habe ich gedacht, was ist das denn da? Tja, und ähm, ja, wenn man die Aufnahmen dann größer sieht, dann kann man da erkennen, dass das eben wohl alles Baumstämme sind. Ja, das ist wohl... Dann der Sache geschuldet. Borkenkiewer lässt grüßen und ähm, ja, etc. pp. Ja, hier wieder eine schöne Sitzbankgelegenheit. Ich glaube, da ist auch wieder irgendwie so ein. Ja, hier rechts noch so ein schöner Steingarten. Ähm, und hier sind wir auch in Ostwick Und diese Bäckerei, die wollte ich euch jetzt auch nicht vorenthalten. Also die scheint mir wirklich jetzt nicht irgendeiner Kette anzugehören. Man sieht ja hier am Interieur des ähm, der Bäckerei. Das hat jetzt nichts irgendwie von einer so, so einer Bäckereikette. Produkte waren übrigens sehr toll und ja, den Kaffee Togo habt ihr vielleicht noch gerade gehört, der wurde frisch gemahlen. Ja, das ist wie gesagt die umfahrung ähm, die ist nicht länger mh, als auf dem eigentlichen Ruhrtalradweg ähm, das, der eigentliche Ruhrtalradweg der verläuft nämlich leider da unten an der L 743 entlang ich hatte mir das seht ihr jetzt hier noch mal eingeblendet. Da bin ich dann wieder in Bestweg rausgekommen. Also wie gesagt, mein Schleichweg der, RTZ, der R12, der ist auch offiziell ausgeschildert. Und so habe ich dann hier nur noch ein kleines Reststück, ähm, was ich dann hier an dieser blöden ähm, Landstraße unten im Tal durch die Stadt fahren muss. Ja, so solche Lkw lärmbedingungen sind genau die die ich so besonders liebe also ich wie gesagt ich bin kein fan von autolärm und suche eigentlich immer eine möglichkeit zumindest von den großen hauptstraßen abseits fahren zu können äh, ja hier rechts wäre jetzt der radweg weitergegangen ich habe mir aber das schon in, zu Hause in YouTube angeschaut und ähm, habe mich dafür entschlossen, hier lang zu radeln, geradeaus. Ja, der Bauarbeiter hat auch Päuschen. Ja, es war übrigens der Tag, an dem auch diese partielle äh, Sonnenfinsternis war. Ähm, ich habe sie ähm, zufällig Gelegenheit gehabt, ein älteres Ehepaar hatte noch diese sehr stark schwarze abgedunkelte Scheibe mit, so dass ich das auch noch tatsächlich ähm, gesehen habe, so um 12.30 Uhr. Ähm, ja, Wie gesagt, hier an diesem schönen Park bei Westwich habe ich dann mein Kaffee und Kuchen, den ich dort in dieser schönen Bäckerei in Ostwich gekauft habe, verdrückt. Ja, sehr schöner Park, Spielplatz mit Sportplatz, das ist übrigens wie gesagt wieder der offizielle Gurthal-Radweg. Also ich würde diese Umfahrung euch ähm, wärmstens empfehlen für den Fall, dass ihr keine Lust habt an so einer viel befahrenen Landstraße lang zu radeln. Ja, hier was ich auch immer so schön finde, hier gibt es jetzt auch gerade wieder noch so alte Bausubstanz. Ich nehme mal an, das irgendwie zum Haus angebaute Scheune und ja und hier eben halt ein eine Zubringerbrücke zur A46. Und ja, hier geht es jetzt eigentlich rechts geradeaus weiter, aber eben auch noch weiter bergauf. Und auch hier habe ich mich nach äh, Komoot mäßig für diesen äh, eigentlich Single Trail. Jetzt sieht man, dass es eigentlich auch so ein Single Trail. ja ich sag mal so, eigentlich ist es jetzt ähm, <lacht> Single Dreh für Radfahrer. Ist eigentlich Blödsinn. Ne? Meine ich meine das waren früher oder mehr oder weniger sind auch heute noch eigentlich die Wanderwege. Aber wie gesagt, das Ding konnte man auch wirklich gut fahren. Äh, sonst hätte man auch ähm, sehr viel weiter noch höher radeln müssen der offizielle Radweg ging glaube ich dann fast hoch bis zur A46 und verlief dann ein bisschen oberhalb ja ihr seht ja auch andere Radler haben es genutzt und ich fand den Weg wirklich eigentlich urig ähm, weil da auch sehr viele schöne Wildpflanzen waren Kräuter ich fand es eigentlich sehr schön konnte man gut fahren Ja, jetzt bin ich eigentlich auch schon bald fast wieder in Meschede, wo ich gestartet bin. Ich bin wie gesagt mit dem Zug von Meschede bis Winterberg gefahren und ähm, bin dann die 40 Kilometer ganz gemächlich, ja ganz gemächlich ist ein bisschen untertrieben, übertrieben. Aber es geht ja hauptsächlich bergab, aber es gab auch ein paar kurze, kleine, heftige Steigungen. Ihr seht hier wunderschön nochmal die Landschaft mit den Bäumen und die Luft, also wirklich herrlich. Kann ich euch nur wärmstens empfehlen. Also dieses obere Teilstück hier von der Quelle, also von Winterberg bis Meschede, sehr schön. Wenn ihr mögt, schaut euch die anderen Teile 2, 3 und 4 auch an. Aber wie gesagt, das Stück zwischen Meschede und Hengstersee fand ich nicht so toll. Die habe ich, ja hab ich ja dieses Jahr auch noch beradelt. Bereits im Februar und im März, glaube ich. Oder beide Stücke habe ich im März gemacht. Aber in zwei Etappen könnt ihr euch gerne nochmal anschauen. Ähm aber dieses Stück hat mir hier auch sehr gut gefallen, war überwiegend sehr schön und wenn man die kleinen 5 Kilometer äh, Alternativroute nimmt, dann hat man durch Bestwick auch nur wie gesagt ein kurzes Stück, was man dann da an der Hauptstraße langfahren muss. Gut, wer da noch ein bisschen was einkaufen möchte oder ein Eis schlecken, das gab es da unten alles dann auch auf diesem kurzen Stück. Der ist dann da gut aufgehoben. So, ich möchte mich jetzt schon mal langsam verabschieden. Ich werde jetzt gleich wieder an meinem Parkplatz rauskommen. Ähm, ein Stückchen östlich, hier Kolpingplatz oder wie das heißt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachradeln und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.